Ist denn dein Originalfahrwerk am Motorrad überhaupt gut genug? Oder braucht man unbedingt zwingendermaßen einen anderen Hersteller à la Ölins, K-Tech und so weiter? Oder reicht denn vielleicht sogar das Standardfahrwerk mit einem vernünftigen Setting oder mit einer besseren Einstellung, wie man es so beschreiben möchte? Alles das erfährst du in diesem Video. Bleib am besten dran, wenn du noch ein Standardfahrwerk in deinem Motorrad verbaut hast. Wir haben ja jetzt schon ein paar Videos gemacht, wo es immer um TTX-Federbeine und so weiter gegangen ist. Ist natürlich so ein Klassiker, aber viele von euch schreiben mir, hey Matthias, ich habe nicht das nötige Kleingeld, um mir für 1.400 Euro nur fürs Federbein Hinterachse ein Fahrwerk zu kaufen, plus Einbau, plus Gabel etc. pp. Kann ich denn nicht mit meinem Standardfahrwerk auch vernünftig Motorrad fahren? Und die Frage ist ein bisschen komplexer, aber ich kann auf jeden Fall sagen ja. Man kann von Anfang an pauschalisieren, man kann mit dem Standardfahrwerk gut Motorrad fahren. Das ist nicht das Problem. Ähm, man muss ein bisschen ins Detail gehen und, und schauen, auf was es denn drauf ankommt, um den auch wirklich äh, das Bestmögliche aus dem Fahrwerk rauszuholen. Es ist grundsätzlich so: umso schneller die Fahrer werden, desto wichtiger ist das gute Fahrwerk. Man kann aber auch sagen, dass viele langsamere Fahrer mit einem vernünftigen Fahrwerk auf einmal schneller geworden sind, weil sie halt mehr Vertrauen kriegen vom Motorrad, vom Reifen und vom Asphalt, vom Grip-Level. Und das sind wir schon beim Thema, es geht immer ums Vertrauen. Ein Fahrwerk soll so wenig wie möglich an Bewegung zu dir weitergeben und wenn du wenig Bewegung, im Sinne von Wippen, Push, Pumpen, Wackeln oder sonst irgendwas kriegst, fühlst du dich vertraut. Äh, somit fühlst du dich sicherer, bist auch sicherer und fährst automatisch schneller. Das ist einfach so. Ähm, nichtsdestotrotz kann das auch ein Standardfahrwerk. Das Problem bei vielen Standardfahrwerks ist folgendes. Es gibt grundsätzliche geometrische Probleme, die natürlich so ein bisschen auch kompensiert werden können mit Einstellungen, aber nicht komplett weggebracht werden, siehe Kava-Beispiel. Das heißt auch nicht, dass man das Kava-Fahrwerk nicht dahin kriegt, dass es einigermaßen gut fährt. Ich bin auch mal längere Zeit mit dem Standardfahrwerk mit der Kava gefahren, das geht schon. Es ist immer die Frage, was hat man schon erlebt, wie gut ist man es gewöhnt ich sag mal wenn du nur mit dem schlechten Motorrad mit dem schlechten Fahrwerk in Anführungszeichen rumfahrst und mit was anderes noch nie gefahren bist woher sollst du wissen dass es eigentlich besser geht und sagst du nur es ist eigentlich okay weil du hast dich im Laufe der Zeit arrangiert ähm, und und was mich überhaupt zu dem Video bringt und auch zu dem Folgenden bringt ist eigentlich das dass ich ich bin natürlich viel auf der Rennstrecke unterwegs, habe viele Schüler dabei zum Coachen, man hat Boxenkollegen, man hat Boxen Nachbarn und so weiter und so fort. Und da sieht man natürlich die ein oder anderen Sachen. Natürlich auch mit Standardfahrwerken. Und ich beobachte die Leute, wie die aus der Kurve raus beschleunigen, oder ich sehe auch ihre Probleme, die sie haben, sagen, ja, ich kann hier die Linie enthalten und das pumpt und das, ich habe keinen Grip und, und tralala. Also diese Probleme haben wir alle. Und und es ist für mich nichts einfacher, als wenn ich zu dem Motorrad hingehe und mach mal so und mach mal so und schaue mir das an. Ich sehe das schon teilweise, wenn der aufs Mobile aufsteigt und aus der Box rausfährt oder reinkommt, oder wo der Indikator an der Gabel ist, oder wo er nicht immer ausschlaggebend ist, weil nur weil der Indikator an der Gabel an der richtigen Stelle ist, heißt das nicht, dass das Fahrwerk äh, weich genug ist. Muss nicht sein. Gibt gibt's, ist ein anderes Video, ein anderes Thema. Ähm, und dann habe ich natürlich mir viel geholfen, wo ich gerade konnte. Und da geht es natürlich los, Federvorspannung, also Negativ-Federweg, ähm, Dämpfung im Sinne von Zug- und Druckstufe. Da kann man natürlich viel machen und das Problem ist so ein bisschen, das ist übrigens die Kawasaki ZX-10 2016er, ab 2016 Standard-Schoba-Federbein. Das Problem ist so ein bisschen, meistens sind die Motorräder Gebrauch gekauft. Und es hat schon irgendjemand die Finger dran gehabt. Das kann ein Fahrer gewesen sein, der nicht, sich nicht gut ausgekannt hat. Das kann aber auch ein Kumpel von dem gewesen sein, der gesagt hat, ah, ich mache das ich kann das. Und dann wird im Zweifel... Dann wird im Zweifel ähm, Zug und Druck immer schön richtig zugedreht, ne, damit es richtig stramm ist und sich ja nicht mehr bewegt und so weiter und so fort. So, auf jeder vorspannung braucht man auch ganz viel, weil dann fühlt sie sich härter an. Härter ist quasi gut. Und 80 Prozent, 80 und das ist, das ist keine Lüge, das ist nicht übertrieben, das ist wirklich so. 80 Prozent der Leute, denen ich auf der Rennstrecke begegne, denen ich fahrwerkstechnisch so ein bisschen geholfen habe, die ein Standardfahrwerk drin hatten, war das Fahrwerk so krumm und schief verdreht und die haben sich im Laufe der Zeit so daran gewöhnt, dass sie nicht gewusst haben, dass es besser geht. Und mit ein paar kleinen Handgriffen, mit ein paar kleinen Handgriffen. Federvorspannung, Hinterachse, Vorderachse. Vielleicht ein bisschen Gabelbestand, Dämpfung, Zugdruck, Hinterachse, Vorderachse. Einfach ein bisschen mit einem gewissen Gefühl in das Motorrad reinhorchen. Vielleicht auch mal schauen, was hat denn für Feder vorne in der Gabel drin? Was hast du für Rundenzeiten? Wie fährst du und so? Was hast du für Probleme? Und dann kann man meistens mit, mit, mit wirklich nur einer kleinen Einstellarbeit das Motorrad verbessern. Und 80% derjenigen, die ich da angefasst habe, die waren so krumm und schief, dass es fast einfach war, das zu verbessern. So, aber die haben aber nicht gewusst, dass es krumm und schief ist, weil die haben gesagt, naja, fährt halt, ne? ich fahre immer schon so. Und da mir auch extrem viele Leute schreiben, ähm, wie das dann so ist und ob man jetzt bei dir nur ein Öhlins ctx kriegt und sage ich nehme um Gottes Willen. Deswegen haben wir jetzt ein Programm ins Leben gerufen, wirklich ein Basic Setting für jedermann, für jedes Fahrwerk, für ein Standard, für ein Öhlins, für ein KTEC, für ein Wilbers, völlig egal, für jedes Motorrad zu erstellen, ähm, das man bei uns auf der Homepage jetzt buchen kann für 59 Euro. Das ist echt günstig und das machen wir, äh, weil wir euch da helfen wollen, um einfach mal wirklich ein Standard-Setting so, auch in Originalfahrwerk reinzukriegen. Und wir der Meinung sind, dass man da einfach auch viel Sicherheit ähm, auf Europas Rennstrecken generieren kann. Einfach mit einem vernünftigen Setting, ohne dass da irgendwas zugeknallt ist, dass sich das nicht bewegt. dass es ach ja. Und das muss man halt auch wissen wo man da angreift. Es gibt schon die ein oder anderen äh, Hilfsmittel an, an, wie viel Negativ-Federweg soll es haben und so weiter. Das Problem ist so ein bisschen, man braucht da so ein bisschen ein Gespür dafür. Das heißt, man muss das Motorrad schon drücken, man muss es fühlen, wie bewegt es wie wirbt es von vorn nach hinten und so weiter, um beurteilen zu können, ist es gut oder ist es nicht gut, passt es auf den auf die Fahrergeschwindigkeit und so weiter. Was man auch feststellen kann, so als Tipp, ähm, dazu Umso schneller die Fahrer, desto weniger Dämpfung fahren sie und umso schwieriger wäre es für einen Hobbyfahrer damit zu fahren, weil ein Hobbyfahrer einfach zu lange Rollphasen oder Schützgasphasen hat und in diesen Phasen würde ein Fahrwerk mit sehr wenig Dämpfung ganz stark zwischen hinten und vorne rumpitchen. Und deswegen ist es so, dass ein langsamer Fahrer tendenziell mehr Dämpfung braucht, um das Motorrad zu beruhigen, um eventuelle Fahrfehler, Körperhaltungsfehler, Korrekturen besser zu kompensieren. Und da muss man so ein bisschen das Mittelmaß eben finden. Es gibt nichts Schlimmeres, als wie wenn ein Fahrer zum Fahrwerkstuner geht und zieht mal schnell 10 Sekunden von seiner Rundenzeit ab, weil dann kriegt er eine Einstellung, mit der er wahrscheinlich nichts anfangen kann. Da ist die Rundenzeit teilweise wichtiger wie das Gewicht. Das Gewicht spielt auch eine Rolle, aber nicht immer, nicht immer so krass. Ne? Also ich bin jetzt zum Beispiel ähm, nicht der leichteste mit äh, mittlerweile 87 Kilo schon runtergekommen, ähm, aber trotzdem fahre ich sehr softe Federn vorne. Es gibt Fahrer, die sind leichter wie ich und fahren härtere Federn, weil sie später und härter bremsen. Nur so zum Thema. Also das Gewicht ist ja spielt eine Rolle, aber aber aber, aber der Speed ist entscheidender muss man auch bedenken. Und da brauchen wir schon jemanden, der ein bisschen Erfahrung hat, wie muss sich, wie muss sich das anfühlen und so weiter. Und deswegen haben wir das ins Leben gerufen. Also ja, weil viele fragen, ob wir das machen. Ja, wir machen das. Und ihr könnt es buchen, automatisch könnt ihr einen Termin auswählen, wir sind im System hinterlegt, die freien Termine, ihr könnt da zu mir kommen, für 59 Euro kriegt mal ein Basic-Setup, Setup, dann schauen wir uns mal an, ist da überhaupt die richtige Fehler drin, passt das überhaupt zu deinem Fahrstil, passt das zu deiner Rundenzeit, äh, was hast du für Probleme, auch so Analyse, Gespräche, ist sehr, sehr wichtig, dass man so rausfindet, mh, was hast denn du für ein, ne, was hast denn für ein Feeling, beschreib mir mal, sag mir mal die Rennstrecke, die du gut kennst, erklär mir mal, an welcher Kurve, dass du dich wie und wo fühlst, ne Kurve 3, Brünn, wie fühlt sich denn da, sag mir das einfach mal. Wie fühlt sich das an? Auf der Bremse, wenn die Bremse loslässt, wenn du wieder ins Gas gehst und und und und. Da kann man schon einiges rausfiltern und kann einfach ein gutes Basic Setup einfach erschaffen, ohne jetzt gleich 3000 Euro in ein neues Fahrwerk zu investieren müssen. Also das geht schon. Vorausgesetzt, es ist schief und, und eventuell nicht richtig. Natürlich, wenn da schon jemand dran war, der sich wirklich gut ausgekannt hat, dann kann man in der Regel weniger Vielleicht auch gar nichts. Es kommt immer ein bisschen so drauf an. Verschiedene Wege führen nach Rom. Ähm, nicht der ein und derselbe Fahrwerkstyp muss dasselbe bringen für dich. Ähm, es gibt, ich hab, ich bin von ich bin bei fünf, sechs Fahrwerkstypen gewesen, bevor ich das selber gemacht habe. Äh, und ich muss sagen, ich habe sechs verschiedene Meinungen gekriegt, aber ich habe mir überall das Beste rausgezogen, habe dadurch selber gelernt. Ähm, das heißt, ein Fahrwerkstyp muss für dich nicht der richtige sein. Es kann auch ein anderer sein. Es kann aber sein, dass der, der für dich nicht passt, für jemand anders perfekt passt. Ne? Das sind immer die Philosophien so ein bisschen hm, kannst du dich mit 10 MotoGP-Fahrern unterhalten und zehn wollen was anderes. Also das ist, das ist so. Also muss man schon auch ein bisschen probieren. Nur weil man ein und dasselbe Setting hat und sagt, ah, das war jetzt gut, soll man auch mal was Neues probieren, um so ein bisschen auch den Horizont zu erweitern. So viel dazu, gerne mal ausprobieren, gerne mal reinschauen bei uns unter www.sbk-tech.de. Unter Buchung kann man das ausfüllen, da sind die Termine drin, wo es zur Verfügung steht. Wir sitzen in Niederbayern, gerne mal vorbeischauen, Kaffee und Kuchen, Kuchen gibt es keinen, aber Kaffee gibt es und Benzingespräche. Also, ähm, ich hoffe, das war ein bisschen interessant. Ja, wir können euch helfen. Ähm, schreibt es gerne in die Kommentare, was ihr davon haltet. Und abonniert natürlich auch gerne den Kanal, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal und ciao.